Ich freue mich ganz besonders, dass Gabriella Rist nun bei mir ist. Herzlich willkommen, Gabriella. Du bist Life- und Business-Expertin und auch psychologische Beraterin des Krankheitsbildes KPTBS. Das musst du mir jetzt erst noch mal genauer erläutern. Was ist das genau? Vielen Dank hier für die Einladung. Ja, das ist eine besondere Krankheit. Das ist ein Akronym, steht für komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Das kann man auch so erklären, ähm, das sind Menschen mh, mit Entwicklungstraumata. Das heißt, dass sie eigentlich in, in der Kindheit, im frühkindlichen oder auch im ähm, Jugendalter haben sie sich ja diese Traumata zugezogen. Ich unterstütze auch ähm, eben Menschen im Allgemeinen, äh, psychisch. Ich möchte sie fördern im Alltag und im Business. Wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele psychisch Erkrankten. Mhm. Burnout ist ja mit ein Schlagwort, ähm, aber auch Depression. Mhm. Ähm, und ähm, ja, all diese Menschen ähm, müssen im Alltag ähm, ja, zurechtkommen, meistens auch ohne Toolbox. Das habe ich ja sehr, sehr lange, über Jahrzehnte lang auch selber mitgemacht. Ich leide nämlich auch an komplexer posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Ich wurde in der Kindheit auch misshandelt. Ah, das ist dann wahrscheinlich ein Thema, dann kann man selber das auch gut weitergeben, beziehungsweise wenn du genau weißt, was in den Menschen vorgeht. Ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, im, ja, ich habe sozusagen ähm, 25 Jahre lang sogar eine Business-Karriere hingelegt. Mhm. Ähm, man mag gar nicht denken, wie viele ähm, eben auch ja, mit Entwicklungstraumata oder überhaupt auch psychisch erkranken mhm. ähm, im Management findet, weil. Gerade durch diese Entwicklungstraumata entstehen ähm, gewisse Charaktereigenschaften, die gerade dazu fördern oder dazu treiben, zum Beispiel Anerkennung oder mhm. Macht haben zu wollen oder dieser diese, diese Ehrgeiz, ja, Verbissenheit. Und ähm, ja, also es sind wirklich genügend Betroffene und mhm. wir wissen auch, die, wir kennen ja die Zahlen heute auch in Deutschland: ähm, jedes dritte Kind wird äh, misshandelt. Das ist wirklich aktuelle Zahl. Und wir wissen auch, dass 40 Prozent aller Angestellten psychisch krank zur Arbeit gehen. Das heißt, dass wir ja, diese Hilfestellung auch wirklich brauchen. Auf alle Fälle. Was sind denn so die großen Herausforderungen deiner Tätigkeit? Was ist das mhm. Besondere? Worauf kommt es an? Ja, ähm, ich denke, es, es, es kommt primär darauf an, dass diese Menschen, die Betroffenen, aber auch die Angehörigen, also die leiden ja zum Teil genauso daran, ähm, zum einen eine Hilfestellung bekommen und ähm, dass sie auch offen darüber reden dürfen. Mhm. Ähm, psychisch erkrankt zu sein gilt bis heute als Tabu. Mhm. Und ähm, es, ja, viele Betroffene sprechen auch nicht darüber. Es, die fühlen sich beschämt. Ähm, und versuchen halt ein ganzer Mensch zu sein, ähm, mit mehr oder weniger Erfolg und letztes sind es, wenn sie ähm, ja, auf ihrem Laufbahn nicht, ähm, ich sag mal, die, die entsprechende äh, Input oder auch die entsprechende Förderung ähm, erhalten, was denen dann gut tut. Wovon rede ich, äh, zum Beispiel eben gerade diese Führungskräfte, die ja dann mit einem zum Teil verbissener Ehrgeiz, ähm, jahrelang irgendwie Karriereleiter hinlegen und aber Burnout gefährdet sind, mhm. schon grund auf ähm, ihr Nervensystem, was ja etwas eben ähm, naja, angeknackst ist, mhm. dann ist ja zwangsläufig zu erwarten, dass sie irgendwann ähm, ja, mit allen Kräften am Ende sind. und in meinem Augen wäre das eine der Aufgaben, dass äh, diese Menschen so gefördert werden, dass sie ähm, zu ihrer Persönlichkeit, weil nämlich die Persönlichkeit leidet ja darunter auch, also unter diesen Entwicklungstraumata, zu ihrer Persönlichkeit äh, passende Berufe oder einfach Rollen auch im, im Geschäftsfeld erhalten und entsprechende Unterstützung auch hm. durch das. Geschäftsumfeld, ja. Mhm. Wie arbeitest du mit deinen Kunden? Also was äh, macht dich besonders? Warum sollte ich jetzt gerade zu dir mhm. kommen? Also ein Punkt ist natürlich, du kannst dich gut hineinversetzen ja. in dein Gegenüber. Ähm, ja. Was macht dich noch mhm. besonders? Genau, also mein Verständnis und ähm, ganz klar, also Mitgefühl auch im Sinne, dass ich weiß, was das bedeutet, tagtäglich mit dieser chronischen Erkrankung zu leben. Ähm, aber auch diese Vorgehen, also die Methodik, was ich ja hier verwende, und das ist nämlich ähm, neurobiologisch, neurowissenschaftlich belegte ähm, Modelle und ähm, äh, Ansätze, mhm die ich mit traditionellen Wissenschaften vereine. Also bin ja eben, äh, ich habe mich komplett umschulen lassen. Äh, ich war ja, ähm, naja als Executive bin ich hier ja von der Telekom ausgeschieden damals. Ach, ich war okay. ja IT Innovation, also was ganz anderes gemacht ja. und ähm, eben jetzt Richtung Psychologieschiene. Ich bin aber auch ähm, Yogalehrer, ähm, genau zertifiziert und Entspannungstherapeut und Trauma. Richtung Traum auch sämtliche Methoden äh, angeeignet und ich verknüpfe ja diese äh, Techniken. Also mhm. mein ähm, Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich, dass ich, ähm, dass ich das gewährleisten kann, äh, alles an einem Ort sozusagen zu finden. Mhm. Äh, viele dieser Erkrankten ähm, nicht also sind nicht nur sehr lange auf der Suche nach einem, einem passender Therapeut oder einer passende Methode, womit sie auch selber umgehen können. Aber das ist auch immer nur partiell, was sie halt finden. Entweder ist es nur für die Psyche oder ist es nur na ja, für die Rückenschmerzen, die eigentlich nur Folgeerkrankungen sind. Oder sind sie halt eben bei, ähm, bei äh, Psychiater, wo dann Antidepressiva sie erhalten. Sie haben viele, viele Menschen an der Hand, wo sie regelmäßig zurück müssen aber hier ich behandle auf also alle Ebenen, nicht nur Körper, Geist und Seele im Sinne, aber auch äh, Wahrnehmung. Mhm. Also was ist mein Selbstbild? was ist, was ist Fremdbild? Ähm, habe ich ja tatsächlich diese Fähigkeiten und Stärken, was ich denke oder auch nicht? Und aber auch Bewusstseinsebene. Und das ist entscheidend Und ähm, dazu gibt es dann eben so ein Modell, was ich aufgesetzt habe, das Durchlaufen meiner Coaches <lacht> sozusagen. Genau. Ähm, und ähm, dadurch werden sie halt äh, ihr Selbstbewusstsein erlangen, nicht nur bezogen auf die Krankheit, sondern auch im Sinne ja, Selbstfindung, Selbsterkenntnis. Und ähm, auch welchen Sinn hat es, wie ich naja, mein Leben bisher hatte und wo soll das weitergehen. Und wie kann ich das dauerhaft ähm, erfüllend, trotz mhm. Krankheit auch erfüllend, gestalten? Mhm. Ja. Gibt es besondere Werte, die du deinen mhm. Kunden mitgibst oder eine besondere Message? Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich sage, mein Motto ist Upcycle Your Life, heißt es. Ups. Egal, Upcycle. Also das ist eigentlich, ne, wir kennen ja Recycelt. Ich ja. sage Upcycle, das bedeutet für mich, dass ähm, wir... Diese, diese Komponenten und diese Gegebenheiten, was unser, unser Leben bisher mitgegeben hat, sowohl unsere Eltern genetisch oder epigenetisch, also mhm. vorgeburtlich auch von Mutter mhm. aus, aus dem Gehirn, <lacht> ähm, kommen halt auch gewisse Informationen und auch Veranlagungen zum Beispiel, was weitergegeben wird. Ähm, aber auch an unsere Erfahrungen, all das, was wir erlebt haben, all unsere Wunden, die wir haben und in uns tragen, dienen ja dazu, dass wir das Beste daraus machen. Und heute sowohl die Wissenschaft als auch unsere Reise sozusagen, ähm, um uns naja, besser kennenzulernen und damit äh, besser handeln zu können, ähm, gewährleistet das, dass ich, all, dass, dass ich das, was ich bin, ähm, aufwerten kann in diesem Sinne. Also nichts, was, was wirklich an Stärken noch da ist, ähm, und äh, bisher nicht ausgeschöpfte, ähm, man sagt Potenziale, ich, nimm, ich, ich würde es gerne anders nennen, ähm, vielleicht verborgene Schätze. Mhm. Wir haben, gerade auch die äh, psychisch erkrankt sind, die haben Stärken, die haben auch Stärken in ihrer Persönlichkeit, die ähm, zum Beispiel auch Unternehmen sehr gut verwenden können, also gezielt anwenden könnten. Und ähm, das ist mein, mein Motto, upcycle your life, mhm. nimm äh, alles, was du hast und daraus mach das Beste. Dementsprechend heißt es, bleib wie du bist, nur besser. Nur besser. <lacht> Man entwickelt sich immer weiter. Gabriela, ich kann nur sagen, ähm, ich glaube, es war toll, der IT-Branche den Rücken zu kehren und dann wirklich nochmal eine ganz andere äh, Sparte aufzumachen. Du wirkst äh, wirklich zufrieden und äh, glücklich, ist das richtig? Ja, das erfüllt mich und in diesem Sinne herzlichen Dank für das Kompliment, für, äh, einfach für das für das für diese Resonanz, ja. Und ähm, dann mache ich ja wohl richtig. Genau, vielleicht <lacht> kann man so auch anderen Menschen Mut äh, ja. machen. Äh, man ist nicht so festgefahren, wenn man ja. vielleicht erst in eine andere Richtung geht äh, beruflich. Man kann sich immer noch entscheiden, irgendwie doch das zu machen, wo auch die Leidenschaft dabei ja. ist. Ja, ich bin die Beste. Der best, beste Beweis und Beispiel dafür, dass meine Methode funktioniert. Herzlichen Dank, Gabriella. Danke. Vielen Dank auch.